Jetzt befinden wir uns vorm dem das ist die zentrale Einrichtung für Sprachen- und Schlüsselqualifikationen. Hier könnt ihr euch ja, Schlüsselkompetenzen aneignen, also zusätzliche Kurse belegen, die über das normale Studium hinausgehen zu verschiedenen Themen, zu Medienkompetenz, Führungskompetenzen, Sozialkompetenzen und natürlich wie gesagt auch Sprachkurse zu verschiedenen Sprachen, also natürlich Englisch, Spanisch, Französisch, aber auch Russisch oder Japanisch. Da habt ihr eine, eine relativ große Auswahl genau, und ihr könnt euch auch teilweise Kurse, die ihr hier belegen werdet, für euer Studium anrechnen lassen.